Wir kommen auf den Namen Kika oder auch KitKat. Dann nehmen wir die Melodie auch noch von Bam's Rhapsody. Also, wie viel wollen wir noch klauen? Ja. Wie viel wollen wir noch klauen? Dann können wir gleich das Lied nehmen. Denn das ist alles nur geklaut. Ejo, ejo, das ist gar nicht unseres. Ejo, denn das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das haben wir uns erlaubt. Denn das ist alles nur geklaut, ey, jo, ey. Jo. Das ist alles gar nicht unseres, ey. Jo. Denn das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigen, das haben wir uns erlaubt. Denn das ist alles nur geklaut. Ey. <lacht> And who are you, the proud lord said, that I must bow so low, only a cat of a different coat, that's all the truth I know. Ich kann auch gerade was für euch singen, wenn ihr wollt. Ähm. Oh. Chili Man Get Ready, der arme Mann kriegt das nicht einmal mit äh, mit Autotune hin, meine Stimme in, in irgendetwas umzuformen, was Sinn macht. Ave Maria, Ave Maria. Lord said that I must bow so low. Only a pack of a different coat, that's all the truth I know. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. Only a pack of a different coat, that's all the truth I know.